Die Holding Graz ist der umfassende Dienstleister für all das, was in Graz passieren soll, dass die Stadt lebt und wir haben in unserer Strategie ein wesentliches Projekt, eine saubere Stadt anzubieten. Wir haben aber insgesamt ein Dauerprogramm aufgesetzt, wo wir modern und innovativ und Bürgerinnennah die Sauberkeit in der Stadt garantieren. Das ist heute vorgestellt worden und ich bedanke mich natürlich auch bei den vielen Mitarbeiterinnen, dass das so hervorragend gelungen ist. Der Sauberkeitswert konnte jährlich in den letzten Jahren gesteigert werden. Ich glaube, toll, toll, toll, das soll so weitergehen. Vor zweieinhalb Jahren habe ich gemeinsam mit meinem Koalitionspartner versprochen, dass wir ein ganz wichtiges Thema auf unsere Agenda 22 nehmen. Es geht um die Sauberkeit unserer Stadt. Wir haben eine Sauberkeitsoffensive gestartet. Ich freue mich sehr, dass diese Sauberkeitsinitiative schon große Erfolge gebracht hat. Wir sind in der Skala von 1 bis 30 mittlerweile schon um zwei Punkte besser geworden und liegen bei der Bewertung der Bürgerinnen und Bürger, was die Sauberkeit der Stadt anbelangt, schon bei 7,5. Das ist ein erster Erfolg. Aber mit dem gehen wir uns noch lange nicht zufrieden. Wir haben jetzt vor, wieder zweimal Geld in die Hand zu nehmen, um die Situation zu verbessern. Zum einen haben wir heute verkündet, dass wir an große Investoren, an Bauherren und vor allem an Genossenschaften herantreten wollen, damit die Müllbehälter nicht mehr im Keller stehen, sondern heraußen quasi eingegraben und eingebettet im freien Platz für Finden. Wir von Seiten der Stadt nehmen dann in etwa 5000 Euro pro Behälter in die Hand, die er kostet. Und die Müllbereitstellungsgebühr, die wird aber um zwei Drittel in den ersten drei Jahren gesenkt werden. Also ein großer Anreiz, dass wir den Müll gleich draußen vor der Tür sauber trennen, das Ganze auch weniger Geräusche macht und wir uns das Herauskarren der Müllbehälter auch bei der Holding ersparen. Und zweitens, sehr, sehr interessant, jeder Bezirksvorsteher kriegt für seinen Bezirk ein Sauberkeitsbudget bei der Holding zugerechnet von 10.000 Euro im Jahr. Damit kann er einmal nach einem Fest schnell reinigen lassen, er kann verstärkt Papier- oder Müllbehälter aufstellen lassen, er kann sich eine Parkbank aussuchen. Da vertrauen wir auf das wichtige Feeling unserer verstehen Ich durfte heute mit meinem Kollegen Bürgermeister Siegfried Nagel die Sauberkeitsoffensive wieder mal präsentieren. Nach zwei Jahren, wo wir sie eingeführt haben, eine wirkliche Erfolgsstory, die Zahlen haben sich massiv verbessert. Wir sind mit einem Wert von 7,5 Prozent im internationalen Vergleich ganz weit vorne, was die Sauberkeit anbelangt. Und wir können das Angebot legen. Die Menschen, die Bürger dieser Stadt Graz müssen diese Angebote abholen und können so jeder selbst dazu beitragen, dass die Stadt sauber ist, lebenswert ist und ein attraktiver Ort für den Tourismus. Herzlichen Dank an alle Mitarbeiter.